Mama Musik leihst du am Mama Musik leihst du am klappen Wir mir klopfen, nasangen, tanzen, nasprangen, wir machen Musik an den ganzen Tag. Mi Mama Musik leihst du am Nu? Mi Mama Musik du am Nu? So, guten Mittag. mal steht der Bob. Und mir steht ein Erik von Mimamu. Ja. Mimamu heißt? Wir machen Musik, wenn ihr schon hören mit am Lied. Ganz genau. Ja. Wie machen wir dann Musik? Für Musik zu machen, das kann ich auf vielerlei Weise machen. Wir brauchen etwas, wo man Musik machen kann. Und das nennt ihn? Ähm. Instrumente. Instrument, genau. Das haben wir schon gemacht? Genau, sind. Richtig. An? Wie weit sind sie? Ja, sie ja, waren aber nicht so schlecht. Ich hatte am Anfang ein bisschen gefeiert. dass wir ja keine Füße sind nicht so richtig mhm. wie sonst. Aber Faber Flott, wir haben Füßlieder gespielt und Füßinstrumente gebaut, die ja, mal Krasou, war da. gut, das war cool. ich gemacht habe. das war gut du kommen. Ich habe ein paar Videos cool. gesehen von Leuten, die das hier noch gemacht haben. Ja. Kann er ganz ja. begeistert dabei sein. Verschiedene Ältere waren noch nicht mehr so froh, weil er da eine Komödie möchte. Aber trotzdem, das äh, das hat hat mal ein Instrumente. Also, wir bauen Instrumente und wir fangen an. Mal deinen spanischen Instrumenten fang mal probieren, nutzen machen. Wisst ihr da Tischbopf? Ich weiß ja da Tisch, weil ich schon dir so gesehlt wo Du hast mir ja schon gezielt. Ja. Da ziehen. Lumen schon passen. Das ist das falschste. Castañete. Castañete. Ja, die gehen an der Flamenco Musik viel lag also hab's ja schon Spuren hier die. Doch man kann eh so klappern. Wir denken, sie hm? sind ein bisschen anders wie wir, oder? Ja. Also ich schüen hei kann ja der hat der Fleisch an der Schaul oder daheim, äh, durch den so Paul hin an mir zu rösen, Ne? du hast mit, der der mit die Medizin. Also, ich habe den gemacht von einem Freund von mir, die an der Vakanz war, uh, Mallorca. Ja. Und ja, also, das ist ein Spuren, Form, ja ein Teil von Spanien am Ja. Dafür passt das. Da war das wahrscheinlich wirklich ein typisches spanisches Instrument, gebe ich mal so ein. Und die benutzen nicht irgendwie, die stehen dann so zwischen Fanger und dann kann ich so mal da klappern. Hier. Ich meine, die Mann da wirklich ja noch ein bisschen an, oder? Die Mann hat ein bisschen an, und der ist viel zu viel kompliziert, für einen zu, zu leeren noch für die aus Holz zu basteln. Und ich habe da einfach aus Karton gemacht. Ich habe geholt, nicht geholt von irgendwelchen Köstchen, die drauf eh? Aber wenn ich dann so klappe, dann klappe ich einfach mit den Dingen. Das ja? klingt ja bald ja selber. Du hast schon die mal abgeholt. Also einfach wieder ja, rein, das nicht? ist einfach, wie du mit der das fummeln Aber wir wissen nicht ganz sicher, wie das geht. Also was er braucht, also ich in der Kartung, so könnt ihr einen Küst aus dem Fleisch von einem Müsli oder so, selbst was, nicht so gesund ist, was das neues isst. Wir machen da also nur einen weißen Zähchenblatt. Okay. Ja? Der holt dann einfach die Breite und dann diebelt er da immer so zwei, drei Zentimeter um. Okay. Ich probiere, da ein bisschen Riech zu machen. Ja, das ist immer ein bisschen schwer. Ja. Und dann übelst du das Blatt auf den Kopf okay. und dann auf die andere Seite. Das ist das wie ein Ziermoniker. Ah, das, gesagt, und, ja, das, und das ein Fasch, ne? Um so mal, gut warm ist. Das So. Voilà, das müssen dann so laufen, so oft, bis ganz Blatt gedirbelt ist. Ja. Äh, yep. So. Oh, du warst viel Museen, wie du es geübt hast. Ja, ich habe schon das geübt, ja. Ich meine, das ist das zwei zweimal. Ja. ja. Dann haben wir das gebaut. Und da können wir auch schon. So, wir sind wir auch fertig. Aber ja, mal, geht noch. Das ist tipptopp. Weil das Teil nicht aus Holz ist, direkt. am Anfang klingen sie ziemlich fetzig. Aber nur noch gibt ein paar Bäuer, die Karton ein bisschen melatschig. Wenn das nicht schlimm da dann machen wir das in die Blutdrecksküche neue. Okay. Und ich weiß haben mal ein Video von einem, der noch eine richtig Kastanierte spielt. Ah, okay. Aber ganz einfach Rhythmus, das probieren da wir mal zu spielen. Okay. okay? Da komm, wir gucken das einmal da hin. Okay. Okay, aber. Oh also, Erik, der Tor ja. ja nicht so spektakulär, oder? Also, immer, wenn wir einfach so drauf schlafen. Na dann gucken wir jetzt mal nach dem Video an. Und dann gucken wir mal, ob wir da mal kommen. Ne? Okay. okay, ich meine, ein bisschen mich schwer kann. Schon. Ja. Oh. Laust du mal genießen! Boah! Den Tuck kann ich nicht. Boah, der Tuck ist cool. Das ist schon impressionant, oh, okay. wie so ja der Mann das kann. Also, luar, das ist ein bisschen zu viel losgehen. Mir scheint es auch losgeschmiert. Ja. Also, halt? also, also ich Rufa fährt das Komm, ja. Wir wow. cool. probieren, ein Rhythmen zu spielen, die mehr zwerben können. Okay, okay. Okay? Okay. Soll das ich hier viel spielen? Ja, ja, ja. Probe Wenn der hier so ja gebastelt sind, könnt ihr ja vielleicht direkt schon matt machen. Ne? Okay. Perfekt. Gleiche Story für mich? Ja, ich mach wohl. Boah, voilà, du können mal unendlich noch weiter vor. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich hab schon ja. die zweiten Teil von im Rhythmus gemacht. Das ist der Fußballsrhythmus. Weißt du, weil ich ja nicht am Fußballstadion war. Ja. Mach's immer. Ich wollte nur Clubscheitzen, dann hätte ich mir viel Freude. Ah, ja, muss ich aufpassen, ja, gemacht, ja ne? richtig. Äh, Nein, das machen wir leider nicht, mehr effektiv. Sollen wir dann nicht ganz. Können wir nicht ganz, ja. Und drei. Ah! Olé! cool! Oh, leer ist ja auch spüren, nicht, um. ja. Ja, ist cool, richtig. Okay. Ich meine, cool. wenn der Lust hat, hier zu gehen, könnte ich unendlich schlagen am Säure. Vielleicht sind es zwei, drei hier zu Da kann immer ein Rhythmus vier klappen und den anderen klappt er Und dann weißt du so schnell, wie den, der du gerade gemacht hat, ja. Mit dafür muss das ich ist, viel üben, ne? das bei, bei allen Instrumenten ganz gut können muss ich viel üben. Oder oh, tönen den einfach zwei, da geht ihr doch nicht so an, ne? dann lasst ja, du nicht so strengen. cool Perfekt. Perfekt. Gut, das war das erste Instrument, das gehört zu den Perkussionsinstrumenten, weil ich da ja Schleit schlägt, instrumenten Schlo die noch auf Plätze bei mhm. Und äh, dann kommen wir bei dem nächsten. Da habe ich auch so ein exemplar map -Post. Okay. Wissen Sie, da, wie das heißt? Oh, das ist wie ein Gitter, das ist das in den Hals, oder? Ein, ja. ein, ein, ein Wackel? Kein Wackel, ein Zitter! Ein Zitter, ja! Ein Zitter! Aber du hast recht, das ist ein bisschen äh, wie ein äh, Gitter, ein kleines gitter Du mal Seiten drauf. Oh, mei, die klingt da wohl. Die war schon an den Feierofen gegangen. Ne? Die hat schon. Was die musste muss gestimmt Die musste bestimmt, gehen. Ich habe immer einen Zitter. Oh. Das ist ein schön Die hat ich in gekauft. Ich habe gemeint, <lacht> also? ich Musik mache, das geht nicht so richtig. Das klingt du aber find schön. finde ich, ein okay. ich einen Mann, den das wirklich gut kann. An dem spielen wir schon los hier. <lacht> Was hat da gefallen? Weißt du, was mich da reinhört? Nee. Das ist ein schauen und der Schnee, weißt du, für was. Heißt wie ich klein war und sams morgens, weißt du, mein Fernsehen geguckt, hat. da kommt immer so ein Sendung und habe immer gewesen, an die Bircher, wie viel Neuschnee gefallen ist also mhm. und viel Schnee war. Und da hat immer so Musik gelaufen dabei. So ja. und Zittermusik, effektiv. Du man das, man sehst, das ist ein Zitter. Ja. Der Mann, ja. der kennt auch von, äh, von Wien, also aus Österreich. Ja, ja. Gut, für Filmbierchen geht, mehr wie bei Okay, cool. da hast du schon gesagt, das ist ein Seiteninstrument. Und selbst probiere ich auch, ganz einfach noch zu bauen. Okay, da sind wir gespannt. So, brauchen wir mal ein bisschen wasch. Okay. Gut. Und dafür brauchen wir verschiedene Sorten Küsten. Ja. Die, Teile, die Küsten, der kennt das Fleisch, äh, Und wo man gemäß, wenn ja. drauf war. Ne, da sind die ein bisschen wie Müll, andere sind ein bisschen mehr Haar. Da muss man ja hier hinschauen, dass du die Pfand passt. Und zwar die passt bei Lastika. Okay. Ich pipp ihn da mal ein paar hin. Ja. Pop dich da mal lastiger raus. Da ist schon da zwei direkt, okay? Ja, ja. Am besten, dass es, wenn ich verschiedene, mit verschiedenen Größen Lastika probiere, ja. dann, dann müsst du einfach hier So. Hallo und, und dann. Das war's schon. Ey, das geht so gut. Ja, und da kann ich probieren, nach mir also zu machen. Oder an der Seite zu ziehen. Das klingt witzig. Können wir nicht dich schwätzen? Ja. Und das ist einfach also ein Elastik, die vibriert. genießt ja. selbst wie ein Seid von der Gitarre und durch du Ja. Klingt das dann ein bisschen mehr hart. Ne? Von den verschiedene Sorten lastig geholt. Uniklisch bringt das nicht. Nein, ja. effektiv. Nicht. Dann kann ich hier noch verschiedene Teile, ne? Ja, weil bei dir sind natürlich ganz viel der Seiten, die ist Jede Seite, die sehen. Ja, ja. Du siehst ja nicht Seele dafür. Nein, nein, Seiten. Okay, okay. Also da kann ich mich ganz sehr am so etwas zu bauen. Natürlich kann ich noch die Küste auf proper ausstreichen, wenn einem das gefällt. Mit das ganz oft nicht der Wert, wenn ich in die Lastig zu lang drauf lässt. Die hier du ich probiert, da sieht ja schon ganz müll gehen. Dann hält die Lastig nicht mehr, weil die Kartung angefangen hat, Müll zu gehen. Dann ist es besser, wenn du die Lastig nicht so Ruf Da bleibt die Küste lang stabil. Also ich probiere die eine spielen mit meiner Zitter. Cool. Ich muss noch ein bisschen üben. Ja. Nee, wenn ich dann bis zu viel weh, ein Lastiger weh klingen kann, kann ich nicht schriftliche Melodien ja, machen. Ja. Da kann ja, ich das da auch ein verhalten. Also das ist die Gier mhm. und die Weissen wird eine Melodie komponiert. Genau, cool. Okay, super. super. super. Ja, das ist das Prinzip von einem Seiteninstrument. Da brauche ich noch so einfach etwas, was klingt. Ob das hier aus ist aus, bei meiner Gitter oder aus Stuhl bei meiner Zitter. Oder. Bei mir selber gebaut, das ist immer lang im Lastig. Und das brauche ich brauche immer einen Kieper, der das ganz resonieren ist. Okay. funktionieren Seiteninstrumente? Also, ich muss immer etwas. etwas hören, das ist, wenn wenn ein Köchel oder so ist, wie bei der Gitterloch. Aber Bei der Zitter ist da doch angefangen, geil, Du hast ganz dünn so ein. kleines Stück ja, ja. Holz so oder wie dran? Das ist, das, ist Öbried, ne? das ist auch der das ist nicht ein Brett, da ist auch höhl dran. Und das klingt eben dann. Wenn ich ganz fest drum zupfen, dann, dann hören wir so ein bisschen. Ja. Ich meine den Mann, den mal gerade gesehen haben, hat er viel besser zu sehen als ich. Okay. Das also, fand ich auch schön, Erik. Okay, das geht nicht. Das läuft, <lacht> dass du das siehst. Du musst ganz as traurig, as as as traurig as heben. Es ist eine Blumenboutique, das hätte ich ja nicht gedacht. Ja, mich geht immer ein Spielboutique, ein Spielsachenboutique. Ja. Weil du kriegst meistens ganz lustig und einfach ein billiges Instrument. Das ja, das ist lebendig. Ja. Gut, ich schraube mir das auch ein bisschen, weil mir ein Nachabs präpariert. Okay. Weißt du, was das Äh, Das hier, wie von geredet hat, ist ein Wiss. Oder das ja. ist das wie ein Pflanz, Gras oder so. Das ist ein Grashalm. Ja. Und um Grashalm kann ich auch Musik machen. Ja. Weißt du das? Nee. Im Moment, dass man nicht gerade die richtige Zeit ähm, ich hat, habe geguckt, ob ich nicht irgendwo ein Groß, also ein Wiss gefunden habe. Ich meine, dafür muss man noch ein bisschen werden. Äh, mehr am Sommer, wenn es schön ist, kann man sich ein großes plecken plecken. Okay. und da kann ich den zwischen so die zwei Daumen halten, wie Madame hier im Bild, Aha. und dadurch bloßen. und da klingt das so, mal. Ja, das ist doch ganz witzig, ne? Das ist wirklich witzig. Ja. Du musst ihn einfach bloß. Genau, genau, Okay, okay. Und geh doch ein Instrument, weil so ähnlich funktioniert. Weißt du, wählt das? Ist? Ah, schön. Schöpfen da mal. Ah, das da als ich nie. Ein Klarinett genau. oder ein Hobo? Also von weitem seid ihr ein bisschen aus wie ein Klarinett. Sonst, das, das was einen Ton möchte, als ähnlich. Okay. Ne, mir ich, ich weiß nur, dass du nur noch im Detail mal sagen, wie das okay. Das ist ein um das Ober Das kein das kann Das war der Ton von einem Ober. Und schaut, Fero hat gesagt, das mit dem Grashalm zu nehmen. Ja. Und zwar hat den Ton gemacht aus einem Mundstück, weil du ein bisschen funktioniert, wie wenn man zwei so Grashalmen hat. Das aber aus Bambus normalerweise gemacht. Und das sehen wir noch, wie der Ton entsteht bei einem Ober. Okay. Mal dem nächste Film. Da hat man das Mundstück am Großen gesehen. Ah, okay, so ist verstanden. Das sind okay. wie zwei Grashallen, aber aus Holz, aus Bambusholz. Und die meisten Oberspieler bauen die auch selber. Weil sie okay. eigentlich nicht zufrieden sind mit denen, die ihnen zu kaufen geht. Okay. Und, Und das ist ein Kunst für sich. Nee, war, die Madame die hat schon gut keinen Oberempfang am Grab. Die hat ja schon das, wie nennt man das schon mondsteck Mundstück. Die auch Mundstück bei anderen Instrumenten. Und so etwas bauen wir so selber. Okay. Da tischt Brarin und fang schießen den Mundsteg auch schon in den Ton raus. Ja, er nur den Ober, der Holz mit dem ja. Flaschen dran, das sorgt dafür, dass der Ton sich verändert. Heißt du, also dass sie mich höchst, heißt dass sie mich Mit, also mit, ah, okay. mit dem Tön, der viel reingeht, ist eigentlich immer dieselbe. Das Aber sonst wäre es halt schon einfach. Sonst ja. können die Einflüsse wie sein. und man dann schon noch Kastasitzen gehen, oder? Na ja. Und das geht nur mal einfach ein Blatt vorbei, ja. Also, da okay. ist du heben, also, Köst rausgeholt, wo die alle ein paar Beier dran. Habe. Das ist gut, ja. Und da schneidest du da einfach mal so eine lange Raschdeck daraus. Okay, so ein Streif einfach, ein Streif, ja. Okay. Und dann dirbelst du da dann mit Das geht. Und da wurde Summe gedirbel das. Ja. Da schneiden wir so einen Dreier raus. Einfach zweimal so ja. rasch schneiden. Also wenn ich dann aus so eine Nähklappe, dann habe eigentlich so ein Raut. Okay. Dann gut, ihr dann besser festhalten zu können, die wir nicht unten noch einen Zentimeter Ja. Also da noch einen Zentimeter und an die andere Seite selber Dann sieht das so aus. Und das kann ich dann so. Und den Finger holen, dann muss mit Maske auf die -Mask andere Bluse. Oh! Das klingt ja ganz furchtbar. <lacht> ja. <lacht> aber das ist das Prinzip, dass die Brasilien von Papaya ja, wie beim. Okay. Beim Holz vom Ober- ja. oder bei einem Grashalm, das ist das, hier, das den Ton raus. Oh, das man kann ja wirklich schon, schon ja. Leute verjuhren. Also das, tisch, das wackelt dann am Ganzen mhm. und muss aber zu... Ah ja, weil da sind ja auch zwei Seiten, die wieder näher kommen. Am genau, genau. Aber ja, ja. bei der Klarinette das weiß ich nämlich, du hast das auch nicht, weil du hast das eh so ein Blietchen, weil genau. man einfach könnt. Und ja. das ist nicht so wie ein gell? Nein, nein. Okay, so, so kennt die Nennenscheid zwischen der Klarinette und dem Huber? Ich mannke, ja. <lacht> ich probier, du ich mich drauf bloßen? Weiß mir denke ja. Ich probiere natürlich dass du trau mich nicht, Das geht nicht. Bei den Tönen, das war global nimm ein Ton, den zwar je nachdem, wie stark ich geblosse, nur leicht variiert wird. Beim hast du eben nach Rohr hauen drun, je nachdem, wie ein ich Ton drücken, als der Rohr mir lang oder mir kurz und dann hast du den Ton noch mit heisch oder mit def. Ja, und das ist das Prinzip von einem Hoch. Das ist bei der Flühe doch so, ne? wenn du ja. Knöpfe ja. schon trägt oder so, da geht das nicht. So. Hey, ist mit Dave. Okay. okay. Das einem noch ein anderes Instrument, das funktioniert ganz ähnlich. So soll ich das doch mal weisen. <lacht> <lacht> das ist auch witzig aus. Komm, wir lauschen das doch ja. mal. Ja. Oh. Ich, ich kenn kenne das so so witzigen Klang. Wisst du wie wie Instrument ist? Äh, das äh, das ist eine ganz komische num. ich mich, hm. das Nummer. Ich traue mich nicht so, Duweze, das ich mein, nicht das Duweze, hm, das das das Duweze, das das ist eine Nummer das äh, Fagott. das ja, ja, ja. Mir blödsinnig schießt den an. Ich traue mich, trau, ich nicht bin das nicht ja. zu sagen. So lässt ich das so. Wann ist das? Also, kann er älteren halt die und so, so, dass es kann, dass ist ein Fußbänger. Dann hab ich aber recht. Ich habe mich Fritz nicht getraut, das zu so. Das ist ein Also, das ist ein Lützburger Furz für das Instrument. Und das hieß eben dann, vergut Fag Fagott von Ihnen am Orchester spielt. Und kennst du die Melodie, wo schon dafür gespielt Ja, ich, ich kenne die. An die ist ja noch direkt in den so zweenalen Bupa denken, weil das klingt wop, wop, wop. Genau. An du hast hier noch eine so Gang, man, man Bengel, also der Ton hat wirklich einen ja. feinen Mann. Hat gute Musiksteck, der Peter und der Wolf. Ja. Und du hat alle Personen, die Matz spielt, hatt ein Instrument. Und da wird die Geschichte erzählt und allkirs wenn man die Melodie an das Instrument hört, sie wen lookern, ja. dann wissen wir, direkt, wie man der Geschichte weitergeht. Und das Fagott aus den Bopi, ah, an das den okay. aus das dient. Dient. das dient. Genau. Und der Peter und der Wolf geht quasi an alle Sprachen. da hängen Plätze, wo es Du den Peter und der Wolf mit dem OPL, äh, wo dann auch noch verschiedene Bilder dabei sind. Also wenn ich die Geschichte interessiert, die ist ganz spannend ist und noch flott. Ja zu lauschen, das ist ganz schön Musik und du lernst den dann noch, ein sie für Instrumente kennen. Das die sind also ein schönes gelungen, ist das Klarinett, die klingt ja. so richtig ja. wie ein Kader, sie gibt immer Fleisch so. Genau. Und du, da hast du auch Leute nie vergangen für für das nächste Instrument, ja und zwar, dass du ein bisschen Angst möchtest, wenn du den nächsten Moment hörst, beim okay. Pierre beim Wolf. Da ist der Wolf wahrscheinlich. Nee, die nee. nächste hm. Hm. Die gehen durch das Instrument durchgestellt. Ah, nein, das, das tut nicht Das ist nicht der Wolf. Nee, der tut, nee. den, das tut die, die am der tut zu spielen. doch, der Wolf Stück da ein Melodie für. Das, das sind die, die der Wolf muss fertig. Genau, Wie Das ist hier. Das sind hier. Ja, genau. Das denn direkt. genau. Und hier, die gehen immer durchgestellt, auch an anderen symphonischen Stecker durch den Chor. Und das können doch von irgendwoher, Das ist nicht von ungefähr. Ja. Und zum Chor und ich leider noch dabei, aber ich kann es aber ein bisschen darüber erzählen. Schon ganz früher, wo München eigentlich noch keine richtigen Instrumente hatten, hier sieht man zum Beispiel eine junge Madame, die sich als Wikingerin verkleidet hat. Mhm. Und Leute ob auf den Haaren von den Dörern haben sie Musik gemacht. Ja. Ab Mittelalter, März, die auch hier am Land haben, gesagt, es noch Leute, die aus Haaren trinken. Ja. Ein, ja. Sie hatten noch kein Gläser, nein, es sind irgendetwas mit den Also haben sie noch Musik drauf gemacht. Und dafür hieß ein Chor auf Deutsch... Horn. Horn. Ein Horn, wie Nashorn, ein Horn. Natürlich der ich dann nicht vom Nashorn holen, weil die sind ja geschützt. Aber dafür machen wir so, hau das Metall. Okay. Und irgendwann haben äh, Leute angefangen, auch Korn, auch Hörner zu bauen. Ja. Und dann das dauert dann einen noch ohne drin. ja Da kann ich nicht gerade so viel Teindruck machen. Und da du hast dann ein Jagd-Torn, also für die Obdschüsse. Ja, weil das, Von man sich hören und direkt durch ja. das Tod ist Tier. Das hat man ja. ja, auch schon gesehen, worden. Im ja. Noch Orchester da St. Hübert hier stehen, die mal so Chore spielen. Ja. Ja. Aber wenn man dann mal like, um ein bisschen beim Fest hier baust uns beginnt und die Last lehnt zu zwanzig drössisch, da das richtig hart. So. Und man ja. kriegt ihn ein bisschen mit Angst zu sehen. Ne? Aber schön warm ja, ja. das ist ein schöner Klang zu ja. hören. Sie haben okay. die, die Schurstörner gebraucht, um zu schwätzen. Früher hatte ich kein Handy, kein Walkie-Talkie. Und für dann zu suchen, wo sie mal drin oder ja. was geschieht, haben sie die Schurstörner mitgeholt, weil da konnten sie von langen Distanz nicht schwätzen. Das ist ich cool. Ich meine, ich werde <lacht> auch mit Kollegen Kollegen Ja. Und dann geht es auch nach einem anderen Horn. Ja. Weil so ähnlich ausgesagt, was du, vielleicht auf manche Plätze in der gesessen. Ja. Das hat er schon gesehen. Ich ein Briefbord. Ja, man hat gesagt, das hat er Das hat er wie das, was er gerade gewesen ist. Ja, genau. Aber wer weiß dafür, was Briefbord ist, Sie möchte aber keine ja keine Musik. Das ist bestimmt er, den in der Wunde Er hat sein Guck mal, nee. ich weiß mal das, das Logo von der Lützburger Post. Das ist ja, den alle Logo. Nicht, ne? das alte Logo. Haut gesagt, das ich farbig aus. Ja. Aber er sie dann am Logo. Hier, ja, Das ist auch so gedreht wie den, das. Ja, das ist auch so gedreht wie das ja, ja, richtig. Für was denkst du denn, dass das hier ist, das. das ist? Auch bei der deutschen Post auf dem Bord das ja, tut uns fest. Das ist doch ein ja auch hier. Mensch, fand da mal ein ganz alt Bild. Ah, ich meine es. Was meinst du denn? Ich meine es. Früher als Post bestimmt, man sah, wenn Kutsch kam. Ja, und die hat Postkutsch gehisst. Ah ja, richtig, Postkutsch. Er ja, tun es auch schon ja. nicht mehr dann hat die bestimmt gespielt, weil du hast gerade gesagt, dass du den Koch benutzt für ja. das die Leute man nicht schwätzen oder kommunizieren dann hätten die bestimmt, nicht die mit seinem Korps gesagt, dass Post hier oder mhm. ich komme hierher und das ist schon für dich oder ich wie selbst. Vielleicht. Genau, früher hat Leute nicht der im da sind noch ganz verstreut draußen gewohnt, die ja. hängen um den Feld, die hängen am Busch. Wenn der Postkutsch da kam, für die das Leute, dass Post in der Welt, wenn sie einen Brief gehen oder ob er gewährt haben. Ah, richtig, ja. Und dann wird den do getrönt und dann wissen die Leute, wo sie drauf wären. Da könnten die Postmenschen, die Briefträger. Ja. Hm. Und an den Postkutsche dürfen noch Leute führen. Ah, das war praktisch. Das ist aber immer eine von da, wo den ja, ja. Breveträder geführt hat, was wir auf dem nächsten Platz Überhaupt ja. so. okay. brauchen sie natürlich keine äh, so Tröte mehr, keine nee, Posthörner mehr. Ja. mit trotzdem, die Postkutsche geht jetzt an verschiedene Länder nach. Heute sehen wir ja. ein Schweizer Bus. Ja. Und auch ein Schweizer Bus als immer noch ja. Posttoren torren drauf. Postbus. Und hier ist noch Postbus. Postbus, tatsächlich. Genau, das geht in Deutschland, in der Schweiz. Dort Post, eben die Postbusse. Für die dürfen wir nicht verbanden, dann haben wir einen breiteren Päckchen Cool. So, Loma, aber ganz viel geschwärt. Mir hm? habe schon viel gelernt. Ich habe to... das schon oft gesehen. Ich habe me... mich auch gefreut. wie was tun die alle so e ein Kör? Weil die alle hier früher, nein. Komm, ich gucke mal so ein Kör an. Okay. Den ist ich auch ganz einfach nur zu bauen und das weiß ich nicht Okay, wir sind nicht sehr gespannt. Dafür braucht er einen Steckschlauch. Ja. ja. Am besten ne ne, den weil die ganze Wand am Gärtloch hast, ne? Ja. Also ein Steckschlauch. Und die braucht einen Trichter. Ja. Das ist auch ja. schöner als soit, ne? Ja, ja. Das wäre für die Füße so gut gewesen. Ja. ja. Und dann äh, weil wir irgendwo und dran müssen, und das tut ziemlich klein aus, kann ich mal probieren, mit einem Stück, wo die Schlauch und die Kunde geschlossen wird, für den da drüben. Und dann ist es relativ einfach. Ich strudle mal meinen Triech da dran. Das wird so So, wenn es nicht gut geht, dann muss ich vielleicht die Schlauch ein bisschen abschneiden. Ich hätte da doch viel dran gemacht. Okay. Wenn es nicht hält, da kann ich noch ein Stück schon drin okay. Ich meine das nur noch nicht, das ist gleich viel wert. Und dann, auf der anderen Seite, träg ich ein Scheu, das tun wir einfach so drauf. So, okay. aber ich muss es nur machen, wenn ich ein oder Chor spielt, muss ich den Ton eigentlich mit den Lübsen. Da Und das ich meine es nur dran. Hm. Das klingt gut. Ja, das klingt Ich glaube, ich rieche da. Ich was, mhm. was du schon hier hast, oder? Ja. Oder ein Briefdreher von früher. Aber wenn du heben irgendein Hut oder, oder der selber vielleicht, den Trompeten, oder Chor oder selbst spielt, dann könnt ihr auch ein Trompetenmonstig drücken. Das klingt nach besser. Okay. Das klingt Das klingt ja wie ein Trompeter, ja. da. Aber wenn das ich ja ganz witzig möchte, wo weiden Sie sich Dann möchte ich folgen. Der hat den Strand. Wo hey. sind ich aber gespannt? Wo sind ich aber gespannt? <lacht> so, ich mache den Schlauch an den ja. Äh, äh, ja. Ich kann ihn die zwei Weh dran machen. Den ne? so. Schlauch, den drehtodeln, schon für heute dran. Ja. Ich will jetzt meinen Mund stecken. Und dann Paul Boah. Mega, oder? Ja, und dann ist mein Koch fertig gebaut. Ich bin begeistert. begeistert. Das klingt wie, ja, wie ein Trompett oder wie ein Koch. Mhm. Wie so ein. Äh, oh, ich sehe du vier Blasch. -Instrument. Also Plastik, das instrument Plastik dazu? Ja, das ist Plastik. Mit Klang aber schon nicht schlecht. Das klingt super, ja. Und äh, Ich kann mich erinnern, wie ich klang war, äh, da weil ich noch viel Trompet gespielt äh, Da war zu so Rümmling immer ein Kabelfest. Und da hatte man einen Stränzen-Nochkasten. Dafür <lacht> kannst du denn da, das, so du gut? Langten, das nicht? Da hat man verschiedene Längen, da hat es ein bisschen anders geklungen. Und du hast den Apps komponiert. Und da sind wir durch Rümmling getrüppelt im Kabelfest. Und ja. wir haben am Stränzen-Nochkasten. Und okay. dafür hatten auch ein ganz ganzes Leute, die so, aus also, der Gegend Asch, Süde waren, die haben ja. für die Trompette mit dem Stranz. <lacht> also, Tapsachen Stranz. Ah, ja. okay. Ja. okay. Also, das, äh, und das war immer ganz lustig. Okay, und diese noch, so, die sollen auch an Musik da kommen oder ja, du sonst ja. ja, ja. Also, ja. Okay. Du bist wie ein Kavalcade, das kannst du. Du bist ja zu dick, dicker, Kabel ich fast. das war, wohl die Kabelszeit ist. Okay. Ne? Ja, Die Top, cool. Mal gut. Okay, ich ja. also sage ein bisschen wie ich so komme. ich muss nur noch etwas freuen. Ja. Du hast gerade gesagt, du musst in den Schlauch dran schön und du musst relativ lang gedreht, so bis du ganz dran war. Und du hast den auch extra zwei, dreimal rundherum gedreht. Ja. Für was muss das so gedreht, der Magina, so gedrudelt gehen? Was passt denn dann an die Küste? Ach so, ja, für <lacht> was muss ich denn nicht einfach Nein, nee, das ist einfach, weil die Rohre braucht eine gewisse Länge für Zehen zu machen. Ah, okay. Wenn ja, der okay. nicht gedrängt wird, da gibt es Fleisch so ausgesehen. Okay, ja. Das haben wir auch schon gesehen. Ja. Da war noch ein bisschen Birgit. Remu in der Schweiz oder so. Ja, das ja. ist auch ein Horn, aber wie hast ein Birger in der Schweiz? Äh, Berge. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> der Berghof. Ja, ja, oder? ja. Nein, das ist ein Alp. das Alpen. Alpen, Das, das ist gelehrt. ein Alphorn. Ja. die Alphörner die sind eben nicht gedreht, mit sind auch Hörner. Alphörn. Okay. Und die dann so lang, dass die muss immer aus der Nähe geschraubt, gehen, für man sie transportieren kann. Und ist auch ein Film abgebracht. Wir muss gucken, wie das geht und wie das aussieht. Auch wie es klingt natürlich. Mm. Schon ne? schön. Also die Landschaft, das ist schön, die Musik ist schön. Aber ne? wirklich, seht ja. ihr immer, die Schweizer wäre so ein bisschen ruhig, ein bisschen gemütlich. für du hast ja richtig spannend. Wenn ja, ja. als Landschaft hört und dann die Musik, da das ist ja wirklich richtig ja. relax. Apropos Musik, man ja Instrumente gebaut, ja. soll man nicht ein bisschen spielen. Ja, unbedingt. Das aber Alphorn kannst du ja wohl nicht spielen. Ne? Ich propose dir, dass du dass ah, das Instrument noch einmal seht, dann Kastanien dann, Start. okay? Und ich sprühe noch ein bisschen High auf mengem Mengelstranz. Und, okay. und wir machen wir Stranz noch fester Stranz noch fester Okay? Aber mir so nie, als halt schon Adi merkst du, dass du dabei wart, äh, schenk dir es foto ran oder Filme schon, wann du etwas gebaut tust. Ja. Da haben wir flotte gesehen, was du bei uns alles so los hast. Vielmut merkst du, bis die nächste Woche. Okay? Ja. So mal, so mal klein gemacht, ich Wir machen Stranz ja. noch Kehr.